Ja, heute haben wir uns entschieden, Ihnen mal den Bildschirm hier direkt zu zeigen, um einige der, der interessanten Trades oder Werte der letzten Tage etwas genauer zu betrachten und Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, das hier noch detaillierter zu sehen. Ähm, da ist eine Rubrik oder ein ähm, Bereich, glaube ich, recht stark diese Woche aufgefallen. Das sind ähm, Werte aus dem Gesundheitsbereich ähm, mit Verbindung ja, Richtung oder mehr, mehr mit Verbindung zum Cannabis-Sektor haben wir nämlich zum Beispiel hier Organicram Holdings. Hier gab es eine Meldung jetzt aktuell, dass es einen großen Deal mit einem ja, 7-Milliarden-Deal mit einem Pharma-Konzern gibt, der auch hier die Medi den medizinischen Nutzen von Cannabis ähm, weiter forttreiben oder ähm, für sich selbst für Medikamente mitnutzen will. Und das hat natürlich hier bei der Aktie für massive Bewegungen gesorgt. Ähm, gestern, wie gesagt, ein Anstieg von 1,95 Dollar, wo wir waren, bis auf äh, 2,50 Dollar. Das heißt, wir haben hier über 25 Prozent in der Spitze gestern gesehen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, sehen natürlich hier, die massiven ähm, Einkäufe auf der Optionsseite vornehmlich sehr kurze wetten, wie wir hier erkennen können, ähm, wo es wirklich darum ging, dass es jetzt dadurch ähm, einen Anstieg gibt ähm, bis zum 19. Februar auf 5 Dollar. Das kann natürlich ähm, klar kurzfristig extrem schnell auch ähm, weiter in diese Richtung und dieser Weise vielleicht sogar steigen. Und äh, um Ihnen das mal ein Stück weit zu verdeutlichen, wollen wir natürlich auch hier vielleicht die, ähm, den Chart etwas ähm, etwas größer ähm, ziehen, dass wir auch hier mal die letzten drei vier fünf Jahre betrachten. Also der Wert war in diesem Hype, den es ja sage ich mal ähm, um den Cannabissektor gab, gab, sicherlich auch hier bis Anfang Mitte 2019 ähm, bis auf über 8 Dollar gestiegen. Wir sehen, da war auch nicht viel mit Volumen. Das ist jetzt erst in den letzten Wochen reingekommen, vornehmlich natürlich auch das Call-Volumen. Also es kann ein ganz interessanter Zeitpunkt sein ähm, für die Aktie selbst ähm, oder auch ähm, über Optionen. Wie gesagt, das Symbol, was wir hier haben, ist SNOGI, Organicrum Holdings. Und ein Wert, der hier aus dem gleichen Segment kommt, ähm, ist der Titel SNDL, auch den wollen wir natürlich kurz auf dem Chart zeigen. Da gehe ich noch einmal ja, einen Schritt zurück. Hier können wir sagen, das war auf jeden Fall ein Penny Stock, bis das Volumen jetzt hier auch vor wenigen Tagen nochmal richtig explodiert ist. Und hier gibt es ähnliche Meldungen. Auch hier sehen wir natürlich größere Wetten auf den Kohlbereich ansonsten die Aktie selbst gar nicht so lange am Markt, das heißt wir sehen, wir haben hier erst die Chart-Historie seit letzten September. Also das sind zwei interessante Titel aus diesem Bereich: ähm, SNDL und ähm, OGI. Ähm, beides Werte, die ähm, ja ähm, niedrigen Preissegmenten noch liegen. SNDL wie gesagt sogar ähm, vor einer Woche noch in Penny Stock hier gewesen, wenn man ähm, sich hier den Preisverlauf anschaut. Das ist auf jeden Fall ähm, zwei Werte, die auch stark ähm, ja, miteinander jetzt äh, von der Branche verbunden sind. Jetzt wollen wir aber noch mal auf ein, zwei andere Titel drauf ähm, schauen, die diese Woche interessant waren. Das war zum einen Snapchat. Ähm, da werden Sie jetzt natürlich schon, ähm, wenn Sie das Video sehen, etwas mehr wissen, weil hier die Quartalszahlen jetzt heute nach bösen Ende kommen. Hier ging es uns einfach darum, dass äh, wir so einen positiven Trend gesehen haben, bevor die Quartalszahlen jetzt äh, bekannt gegeben werden. Und ähm, einfach dieses, ähm, ja wie sagt man, Pre-Quartalszahlen, also bevor die Quartalszahlen dann wirklich veröffentlicht werden, ähm, das Ganze genutzt haben. Wir hatten es schon häufiger gesagt, über Optionen ist das sicherlich immer noch ein Stück einfacher, da man halt hier ähm, auch den Anstieg der implizierten Volatilität ein Stück für sich nutzen kann. Aber ansonsten charttechnisch war das natürlich auch passend. Wir hatten jetzt hier vor zwei Tagen den Ausbruch ähm, über das letzte Hoch und ähm, alles andere, was mit den Quartalszahlen jetzt kommt, ist natürlich, sage ich mal, ein Stück weit ähm, der Blick in die Glaskugel. Das ist immer schwierig. Das würde ich generell dann eher über Optionsstrategien versuchen ähm, zu nutzen. Ähm, Gerade bei Werten wie Snapchat, die jetzt so stark ähm, schwanken nach den Quartalszahlen, so wie wir es hier gesehen haben, da gab es natürlich einen riesen Gap. Wenn Sie jetzt long positioniert sind, ist das natürlich super, kann aber auch mal in die andere Richtung gehen ähm, und das werden wir dann heute nach Börsenende sehen. Aber solche Ausbrüche und Bewegungen, Marktphasen, wie sie jetzt sind, kann man dann immer mal nutzen, auch für den einen oder anderen kurzfristigen Trade, wenn man jetzt sieht, okay. Es kommen sowieso in zwei Tagen die Zahlen. Der Wert ist jetzt gerade dabei auszubrechen. Stimmung ist positiv. Dann sind das eigentlich alles Anzeichen, wo wir wissen, okay, der wird jetzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen noch weiter in die Richtung laufen und uns eine Möglichkeit geben, dann einfach mal 10, 20 Prozent auf die Option wohlgemerkt mitzunehmen. Bei der Aktie sehen Sie selbst, waren das aber in der Form, glaube ich, wir können mal ganz genau reingehen. Ähm, ja, auch gute drei Dollar in ähm, zwei, drei Tagen. Das lässt sich, glaube ich, ähm, bei einem Wert, der jetzt um die 60 liegt, auch durchaus ähm, als guten Gewinn bezeichnen für die kurze Zeit. Und der letzte Wert, den wir hier noch mit reingenommen hatten, war DKNG. Hier ist es ähm, auch ganz interessant, der Wert ist so ein Stück weit jetzt... Ähm, würde ich sagen schon ausgebrochen aber über die letzten Höchststände zumindest mal hinaus ähm, oder ähm, ja hinausgelaufen quasi mit der Kerze jetzt vom vom Dienstag gestern auch noch mal ein kleines Stück höher und ähm, ja wir sehen jetzt heute vorwölslich schon 4% im Plus das heißt wir sind jetzt mittlerweile auch schon hier bei 62,55 und das Interessante bei solchen Werten für mich immer charttechnisch natürlich der letzte ähm, ähm, ja, Hochkurs ist 52 Wochen hoch oder vielleicht auch Allzeithoch, weil das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass das in den nächsten Tagen dann auch angetestet wird. Vielleicht auch da noch ein, zwei Informationen ähm, für den Wert selbst, dass wir auch hier Schauen, die Quartalszahlen kommen dann am 26. Februar vor Börsenbeginn. Das heißt, da ist natürlich auch noch genügend Zeit, um vielleicht sogar vorher schon den Ausbruch ähm, zu ähm, schaffen. Das ist ein Wert aus dem Financial Sektor, Traft Kings Incorporation. Und ähm, gelistet das Ganze an der NASDAQ. Ja, und wenn Sie auch in den nächsten Wochen keins dieser ähm, interessanten Werte oder Trades mit verpassen wollen, dann subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen, Sie auch in der nächsten Woche wieder mit begrüßen zu dürfen.